So, mal schauen, was wir jetzt machen können. Da piept irgendwas. Wow. Alter, hat mich das wieder tierisch erschrocken. Okay, da ist jetzt gerade wieder hier den Knopf aufgegangen. Dann starten wir die Maschine mal. One, go. Das hört sich auch gut an. Da, da öffnet sich ein Stargate, glaube ich. <lacht> okay, jetzt bin ich gespannt, was passiert. 10%. 38 Also es scheint so, dass sie wirklich jetzt in den Reaktor hochfahren und die Temperatur auch immer ansteigt. weiter. No in ja, warum soll es auch jetzt glatt laufen, nachdem ich das Ding da wieder aktiviert habe? Ja, da ist wieder eine Rundumleuchte an. Schauen wir mal hier drauf. Da piepst sie nicht. Air-Kontor 2 und 1. No Dann schauen wir mal. Wenigstens ist es nicht mehr dunkel jetzt hier. Das stimmt mich jetzt schon mal positiv. Schauen wir uns das mal an. Nicht, dass wir jetzt dabei sterben. No okay, sieht ziemlich detected. instabil aus, das Ganze. So, mal schauen, was wir da hinten jetzt machen müssen. So, Luftdruck. Scheinen ja wahrscheinlich die Ventilatoren zu sein. Da gehen ja auch die Rohre hin. Da so, probieren wir mal, drücken wir mal hier jetzt. Und jetzt. Okay, hat nicht geholfen. <lacht> nur bedingt. Okay, da blinkt jetzt was gelb, aber es sind nur Signale. Hier haben wir irgendwie Anzeigen. Wir haben hier einen Hebel. Oh, da leuchtet was grün. Probieren wir es mal. Okay, auf der anderen Seite ist noch ein Hebel, dann gucken wir mal, was da. Okay. Warte mal. Okay, man muss die irgendwie gleichzeitig, weil... Schaut mal, wenn ich jetzt hier... Geht immer die grüne Lampe aus. Das heißt, ich muss hier dann nachregeln irgendwie, auf der linken Seite dann auch. Damit ich die beide grün bekomme, wahrscheinlich... Okay, den kann ich jetzt gar nicht mehr verstellen. Ich habe meine andere Richtung gedreht. Oh, jetzt geht der ABN Express. Hört ihr? <lacht> Aber wo muss ich hin? Oh, das war schwer. So, den habe ich jetzt. Den Punkt habe ich. Jetzt gucke ich, dass ich den rechten Punkt irgendwie erwische. Naja, nee, okay. Ich probiere es mal andersrum. Ich hol mir den Punkt jetzt mal. Und regel den dann nach. Ha! Okay, jetzt. also scheinbar sind es drei Stufen, die wir jetzt hier synchronisieren müssen. Probieren wir nochmal unser Glück. Wo haben wir den ersten Punkt? Rechts ist der. Okay. Ja, Computer. Ich weiß. Ich probiere hier mein Bestes. Okay, ich glaube, wir haben gleich den Punkt, oder? Nee, ich kann hier nicht mehr nachregeln. Schade. Dann muss ich, muss ich in die andere Richtung gehen. So. Jetzt fahre ich rechts hin wieder hoch und versuche den links zu halten. Ja, komm, komm, komm. Okay. Nächste Stufe. Ist hier grün? Ach, die scheint einfach zu sein. Komm, komm, komm, komm. Jawohl. So, Luftdruck haben wir wieder. Mal schauen, was jetzt kommt. großen Lampen gefallen, mir. Die machen schönes Licht. Okay, da blinkt jetzt Release Fuse. Ich muss mich nochmal hier verdrehen, so. Was piept denn jetzt wieder? Das Pum Pumpe 1, 2 blinkt. Noch. noch ist hier aber nichts 290 Grad also wir können uns äh, langsam eine Pizza mitbringen und die dann da drin machen ich weiß nur nicht ob es dann eine Steinofenpizza wird müssen wir mal schauen also das Piepen hat äh Heißt nichts Gutes. Okay, das ist haben da alles noch. Attention. Okay. Okay. das ist irgendwie äh, Pumpe ausgegangen. Bei mir im Bild Ruckels jetzt. Ich hoffe, das ist in der Aufnahme nicht so extrem zu sehen. Wenn ja, muss ich mich entschuldigen. So, was haben wir denn hier? Okay, da hat sich irgendwas getan. Versuchen mal hier. Ah, wir können die Säulen füllen. Und dann zumachen? Okay. Also ich glaube, so könnte es funktionieren. Okay, die Seite ist grün. Wir versuchen alles noch. Komm, komm, komm. Nein. Oh, wir waren zu spät. Mist, okay. Schnell hin. Jetzt haben wir den langen Weg auch nicht mehr, also jetzt könnten wir es schaffen. Ah ja, es ist leicht laggy. Aber ich versuche das jetzt hier noch durchzuziehen. So, jetzt wissen wir ja was zu tun ist. Ne. Ist natürlich blöd, der sagt halt immer wieder ab, wenn man nicht schnell genug zu macht. So, da ist noch was drin. Ja, okay. Okay. nicht zu so funktionieren. Okay, gehen wir jetzt nochmal schnell hin. So, jetzt wissen wir ja, was zu tun ist. Dann können wir das mit Sicherheit relativ schnell machen. Komm, komm, komm! So, den haben wir. Na komm. Boah, das ist aber ein schmaler Grad, wo wir hier schließen können. Wird aber nicht grün. Komisch. Okay, jetzt wissen wir ja was zu tun ist, schauen wir mal ob wir das schnell hinkriegen. Of liquid Sodium Pumps is required. Liquid Sodium Und Pumps. Probier mal. Core 430 degrees Celsius. Above normal. Komm. Okay, dies grün, das ist schon mal gut. For Okay, 500 bis 900 darfst du gehen, dann ist früher äh, vor uns vorbei. Och. So. Hier bist du bist im grünen Bereich. Ich bin hier gerade ein bisschen an der Wand, aber. Füll dich, füll dich, füll dich. Okay. Was gut. Okay, schnell wieder da oben hin schauen was jetzt noch passiert aber mehr haben wir ja auch nicht gesehen mehrere stationen also wir haben jetzt wirklich alle abgegrast die wir auch eben entdeckt haben und jetzt müssen wir mal schauen ich würde sagen wir holen schon mal das, das Teil hier raus Schauen, ob da irgendwas kommt, was wir machen müssen. Das ist schon ziemlich leggy, seit die Pumpen hier äh, in Störung gegangen sind. Im Headset sieht es ja immer schlimmer aus, von daher hoffe ich, dass das Video in Ordnung geht. Ja, aktivieren jetzt hier mal. Oh, 80%, also wir haben fast 100 erreicht. Mineral leuchtet schön. Wow. Da geht es jetzt ab. Okay. Anpassung von Alpha Partikelfluss erforderlich. C neun war doch hier, genau, wollte ich gerade sagen. Partikel Accelerator Da leuchtet jetzt ein grünes Quadrat Wow, wenn ich jetzt auf den Trigger drücke Ah Ich kann Ich kann hiermit schießen Und lange kann ich aufladen Die Waffe ist, schau mal Aber das wird es jetzt nicht sein Okay Ach, guck mal, da oben ist irgendwas aufgegangen. Hier die Anleitung zeigt ja so ein bisschen, was man machen soll, muss. Also, angestöpselt haben wir ja. Wir können das Ding drehen und dann sehen wir diese Strahlen. Und ich glaube, ja, die sehen wir auch jetzt hier. Dann halten wir einfach mal da drauf. Und drehen mal die ja, Waffe oder was auch immer das sein soll. Ein X kommt jetzt da. Oh, da kommt was Rotes. Okay, das hat uns erwischt. Okay, wir sind down. Jetzt probieren wir es anders. So, warte mal. Ich wir haben einen Schuss. Okay, ich versuche das jetzt einzustellen, das Quadrat. Und äh, wenn diese roten Dinger da ankommen, dann versuche ich mal auf die zu schießen. Weil gerade habe ich versucht mit diesem Strahl, das ging nicht. Da kommt schon was. Ah, das hat geklappt. Okay, weiter einstellen. Ah, da kommt schon wieder was. Oh, das, ist, das ist nervig. die Waffe auch immer so lange braucht, um diesen Strahl zu erreichen. Komm, schieß! Oh, okay. Und wenn wir den Einser konfiguriert haben, ist jetzt der Zweier dran, da wird uns ein X angezeigt. Okay, da oben ist jetzt die Zweite angegangen. Das probieren wir jetzt mal. In ein X war es, okay. Da kommt jetzt natürlich ein Viereck. Wir schießen wieder auf diese roten Wände. Wow. Oh, jetzt kommen die noch viel schneller, oder was? Ja. Das scheint so. Und wir müssen schnell noch ein bisschen einstellen, wenigstens. Drei, drei, drei. Ist ein Dreieck. <lacht> ja, passt auch. Drei ist ein Dreieck. Viereck, nein. Komm, Dreieck. Boah, ist das heftig. Komm. Super. Okay, jetzt ist unser Kabel abgegangen. Ja, das ist genauso wie mit dem VR-Brillen. Die hängen leider auch am Kabel. Das ist mir zum Glück noch nie passiert, dass ich das Kabel rausgerissen habe. So, jetzt reihe, kommen. Also wird jetzt ein bisschen nervig. auch noch mal Zeit, um hier was einzustellen. Accelerator is Ist das hart, Leute! So, weiter drehen. <lacht> springt lange Arm. Also der erste ist ja schon schwierig, aber wenn es bei drei ist, ist es fast unmöglich zu schaffen. Accelerator Nummer. noch diese Mistviecher. Äh. Komm. Jetzt aber. Accelerator is configured. Die Zeit von der Waffe aufzuladen könnte ein bisschen schneller sein, dann wird es ein bisschen einfacher wenigstens. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass hier schon Leute echt dran verzweifeln. Und da man äh, wirklich diesen Einzelschuss für diese Dinger braucht und nicht diesen Strahl, ist es echt ein bisschen, bisschen schwierig. Kriege ich denn gleich nochmal eine Phase, wo die nicht mehr kommen? Schnell, Tupac! Oh, eine vierte kommt ja auch noch. Ich hoffe, das schaffe ich jetzt. Das nervt, echt. Nicht schön gemacht, das Rätsel. Erstes Rätsel, was ich nicht gut finde. Oh, mein Arm. Was müssen wir jetzt an vier machen? Kreis, okay. Und das Ruckeln macht es echt schwierig, die direkt zu treffen. Komm, komm, komm. Okay, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Zeit gehabt, um mal zu drehen. Lass mich jetzt, lass mich noch mal drehen. Haben wenigstens auch mich gehört. Okay, ah, wir haben uns abgestöpselt. Schnell mal schauen, was da ist. Power Failure. Oh, das sieht echt übel aus. Komm! Okay. Ich, hab, ich kann nicht meinen Rucksack. Ja, wir versuchen reinzugehen, oder? Ich muss mich noch mal zur Kamera drehen. So. Go! <lacht> wow. Hi. Max? Ich bin's, Max. Are you Ja? Can you hear me? Ja, ich kann dich hören. Ich kann mich nicht bewegen, Leute. Huh? Oh, er hat oder? den ich geschrieben am Zelt. Wie Ist okay? alles okay? <lacht> hey, Max. Ich wollte ask nur eine one fragen. Würdest du das für mich tun? Was denn? Can you turn the music down? The music, Please, turn it down. Max, Wow, was ist das? What if <laughs> Wow. Yeah. Max! du bis ich meine Ja. Wir können wirklich hier jetzt fahren? Oder? lenken nicht wirklich, oder? Das ist automatisch. Oh, okay. Es wird gut sein, Mom. Grandpas Es ist nur Tony und Max. Was ist das Schlimmste, das könnte Yes, I remember, Mom. We'll take the right turn to Volna Village after the factory. Okay. Uh, hold on. Straßensperre? Uh, there's some guy on the road. Hi. <coughs> Good day, sir. I am sorry, but you will have to turn around. The road is closed. You gotta be shitting me. Excuse <laughs> me, sir. What did you say? <laughs> uh, nothing, officer. We'll be leaving in just a minute. You. Stay inside the vehicle. I believe this. Now we have to turn around. Gonna get there by night. Chill out, Tony. Can we just keep our asses dry? Tony ist scheinbar hinter dieser. Wow. Hinter dieser Gardine wollte ich gerade sagen oder voran. Da geht's aber ab. Mallory sieht nett gemacht aus. Find out what the, in the next episode, pros. Ja, jetzt sehen wir noch mal quasi den Abspann von Episode 1. Also, wenn es mal ein deutsches Voice-Over gibt, würde ich mich zur Verfügung stellen, das okay. zu sprechen. Hätte ich echt mal Spaß dran. Ja, Valerie, da guckst du, ne? Thank you for playing. Ja, ich würde sagen, da das die, echt die äh, Abspann der ersten Episode ist, sehen wir uns gleich nochmal wieder und äh, dann gibt es ein kleines Fazit von dem Game jetzt hier. Bis gleich. Ja Leute, das war Episode 1 von Pro to Enlightenment und ja, wie fandet ihr das Ende jetzt oder das gesamte Spiel? Das würde mich natürlich auch interessieren. Könnt ihr gerne mal unter die Kommentare schreiben, wie ihr ja entweder die Videos jetzt fandet, die, die Let's Play Reihe oder wenn ihr es selber gespielt habt, wie findet ihr das Spiel? Das würde mich echt interessieren. Ja, kommen wir mal zum Fazit. Also meiner Meinung nach eins der besten VR Adventure Games, besonders 2019. Ja gut, ist natürlich nicht so viel erschienen 2019, was Adventure angeht. Aber trotzdem, also das reißt sich definitiv unter den Top 3 ein, meiner Meinung nach. Da gibt es ja noch Call of the Starseed und ja Red Matter, die waren natürlich sehr genial. Aber äh, das gehört definitiv auch dazu und mir hat es tierisch gefallen. Klar, das Spiel hat Ecken und Karten, es ist nicht perfekt. Aber man muss auch sehen, die Leute haben mit zwei Personen angefangen, das Spiel zu entwickeln. Äh, sind am Ende jetzt, glaube ich, vier, habe ich letztens hier auf der Steam-Seite gelesen. Und das für vier Leute echt eine super Leistung, echt top. Also da kann ich echt nichts sagen, weil... Ich muss sehen, ist es jetzt ein, ein AAA-Entwickler, der hier so ein Spiel raushaut, oder ist es echt ein Indie-Team? Und das ist ein Indie-Team. Und das finde ich klasse. Und ja, das Spiel kostet jetzt, also regulär 17,49 Euro, die Episode 1. Und äh, jetzt im Angebot 15,74 Euro. Und ich finde für die Spieldauer echt nicht zu so viel. Also ich habe echt Spaß dran gehabt. Ich habe es auch lange gezockt. Und äh, es gibt da echt viel zu entdecken. Also dieses Anfangslevel äh, gut in der garage ist jetzt nicht so weitläufig aber dann wenn wir nachher im wald sind da gibt es echt viel zu sehen finde ich und man kann da echt viel viel entdecken und äh, von daher ist es meiner meinung nach nicht zu so teuer man kann es aber auch so sehen dass man den äh, Spieleentwickler hier auch ein bisschen unterstützt damit für ein richtig gutes adventure game was aber nicht perfekt ist also es äh, es muss dann noch gepatcht werden aber da kommen auch ständig patches raus also ich denke mal das wird echt ein äh, Richtig gutes Game am Ende, wenn es denn wirklich alles gefixt, ist, gefixt wurde, so. Also ich habe jetzt äh, einen großen Bug gehabt mit der Release-Version jetzt. Am Ende, wenn die Pumpen in Störung gehen, dann fängt es an zu lecken Und äh, das haben die schon verbessert, aber es muss echt noch besser werden. Ich habe da echt noch ein paar Probleme. Das trifft nicht auf alle Spieler zu. Es sind nur ein paar, die da Probleme haben. Von daher muss man abwarten, wie das Ganze sich jetzt entwickelt. Die sind aber dran, also es kommt auch gleich, ich habe eben noch eine Meldung gekriegt vom Entwickler, es kommt gleich sogar noch ein Patch raus, den werde ich dann auch nochmal testen und schauen, ob es dann äh, wirklich äh, besser ist. Ja, es, es könnte auch besser sein vom, vom Körper her, also die, die, die Arme sind ja irgendwo hier, die, die Hände buggen so ein bisschen raus, gut. Also ich kann es verschmerzen, es gibt Leute, die es nicht können, aber wie gesagt, an alle Adventure-Fans da draußen, das ist echt ein Titel, den ihr euch anschauen solltet. Und äh, auch von der Story her, mich hat das direkt gepackt und ich spiele nicht äh, oft, spiele komplett durch, besonders nicht in so kurzer Zeit, wie ich die dann äh, hier durchgeprügelt habe, die Teile. Aber äh, das hat mir echt Spaß gemacht und das wollte ich auch bis zum Ende spielen. Und ich werde auch Episode 2 bis zum Ende spielen und da bin ich echt gespannt, wo es jetzt storymäßig auch hingeht. Am Ende war man ja dann, ja meiner Meinung nach, wieder in der Vergangenheit, weil wir sind ja erst in diese Maschine reingegangen. Dann kam diese Valerie wieder davor, ob es jetzt auch ein Flashback war oder nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, als man dann in den VW-Bus saß, war es dann wieder ein Flashback, da bin ich mir sicher. Ja, und dann sind wir an der T-Kreuzung und dann endet das Spiel und ich bin echt gespannt, wo die Reise jetzt hingeht. Und ja, lassen wir uns einfach überraschen. Ich hoffe, euch hat die Spielereihe hier gefallen und wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und wer noch kein Abo gegeben hat, überlegt doch mal, ob ihr mir ein Abo geben wollt und ja... Die Glocke nicht vergessen, dann werdet ihr immer über neue Videos informiert. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschalten. Ciao.